Please deposit any metallic items you have in the security box. Öffnen. Ja, das ist jetzt kacke. Hätte ich denn sonst noch mal hin? Knapp. Ja, irgendwas übersehe ich mal wieder. Ich frage mich, ob Blau einfach leer gelootet heißt, oder ob es da wieder... ...ob es da überhaupt irgendwas gibt. Okay, die 10 Meter Scaling ist voll geil. Ähm, ja, das Gefängnis habe ich eigentlich fertig untersucht. Willst du nicht unbedingt meine Waffen abgeben da? scheint mir kontraproduktiv zu sein. Jetzt also wieder die abgesperrte Wand. Ist dasselbe? Ja, das ist dasselbe da, okay. Der andere tut ist auch hier durchgekommen, ne? Ist jetzt noch alles abgeriegelt? Ja. Ja. Please deposit any metallic items you have in the security box. Habe ich da noch übersehen? Ja. Please deposit any metallic items you have in the security box. Okay, die Spielerleitung war hier weg. Müssen Sie trotzdem ablegen. Ah, mein Feuerzeug. Ich mache mal das Fahrrad hier. Ja, okay. Äh, ja, wir haben eine Spielanleitung. Alles untersuchen, sehr gut. Ja. Ah, runter und kreis. Ich lese jetzt nicht alles durch. Okay, die, die Steuerung, die mag ich jetzt. Die ist okay. Ich kann nicht boxen, ist nicht. Hey, meine Items? bin ich jetzt nicht so geil Säuregranaten Gasgranaten Okay Das ist auch gut Sind die auf der A karte markiert? Sind das Itemboxen? Nein, es ist nicht. Okay. Ich sehe da jetzt ein ganz kleines Problem. Handbuch. Und 3D-Multiplikator besteht aus zwei Teilen. Dieses Teil, das hat ein dreidimensionales Objekt ab. Legen Sie einfach in die Scanner-Schaltung, es wird dann in 3D-Daten erfasst. Und dann gibt Duplikat. Okay. Also, der eine ist der Scanner, der andere ist der Plikator, das macht Sinn. Ja, das wollte ich nicht, aber okay. Wow. Details. Wow. Okay, also ich kann da nichts reinlegen. Ich finde, das ist keine gute Idee, aber ja, wir gehen jetzt raus. Das ist eine ganz schlechte Idee. Oh, da okay. ist jemand. Gefaxter Antrag auf Zugang zur Haftanstalt. Bitte lesen Sie den folgenden Antrag auf Zugang zur Einrichtungshof. Fügen Sie den Namen der Antragsteller aus der Liste der erwarteten Besucherbaupässe. Ja, Leiter. Haftbereich D, Personie Karl Grisham. Können wir den? Ich glaube nicht. Produkt TG1, Metal Industry, Verbrauchsgüter, die das Personal der Haftanstalt bestellt hat. Nutzt Lieferfahrzeug TG1 musste wieder den gekennzeichneten Aktenkoffer transportieren. Das, den Koffer habe ich doch gesehen, glaube ich. Ja, da ist trotzdem jemand am PC. Das muss Steve sein. Also, jetzt wo ich keine Waffe habe. Chris Redfield. Ja, der weiß safe, wer ja, wir sind. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by umbrella. What? I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well that file shows the latitude and longitude of this place. <laughs> why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks, I'll do that. Hey, I was just kidding. Es gibt keine kein dass er hierher kommen, selbst wenn er dein Bruder ist. Ja, er kann. Ich bin mir sicher. Keine Weg. Er wird nicht kommen. Du wirst nur enttäuscht sein, wenn du auf andere vertraust. Vertrau mir. Ich weiß. Ich bin 14 und das ist tief. Was war das alles? Er ist Rebell. Er kennt die Welt besser als alle Erwachsenen mit zwölf. Ist halt, ja. Scheiße, ne? Ich speicher mal. Hey, der ist gerade in seiner Entwicklungsphase, okay? So. Geil. Oh, da wollte ich nicht mal hin, aber ja, das ist gut. Das nehmen wir mal mit. ich hoffe, da klappt meine Waffen nicht. Das wird Spaß. Nix gemacht, aber ich. Weiß so, jetzt ist die Frage, ob ich da raus muss. Map. Gib mir die answer. Was war Violet nochmal? Ein Speicherpunkt. Okay. ja. Ja, der klaut die Waffen sowieso, weil er sowieso viel besser damit umgehen kann als jeder Erwachsene. Please deposit any metallic items you have in the security box. Hab ich Metallgegenstände? <lacht> Ja, der Adler, ich dachte schon. Also muss ich den Adler ablegen, einmal den Loop machen, zurückkommen und ihn holen. Munition? Ich finde es schön, wie jeder Vollidiot einfach die Sicherheitssperre selbst aufmachen kann. Ich deposit mit die Stimme. Dann muss es fast security box. gewesen sein. Spray. Spray. Spray. Ich das fragt man auch noch hier rein. Jetzt bin ein safe ein Fenster kaputt noch, oder nicht? Ne, alles noch da, sehr gut. Ey! Dead. Kann ich meine Waffe als Standard festlegen? Ne, kann ich nicht. Okay. Ich mal mit der. Spüren. Sieht schon besser aus damit, ne? Im Vergleich zu, wie sie mit der Pistole aussieht. Alright. Mach nicht mal wieder rein, das habe ich jetzt voll vergessen. Ich vergesse es mir immer. Oh nein! Oh nein! Das ist jetzt doof. Oh, halbautomatisch. Die Kamera ist scheiße. Ich werde eigentlich wieder auf, dass hier unten auftauchen. ne? effektiv. Ist alles nur für den Feuerlöscher gemacht. Okay, von mir aus. Ist oh. Ah. Nein. Äh, ja, okay. Das Munitionsmäßig jetzt aus. 91, okay, die hat genug. Das ist ja Puberty Boy. Das sicher auch noch ein paar Mal kommen. Das Vieh unten wird auch rauskommen. Ach, es sind nur Hunde, okay. Ich dachte jetzt irgendwie, das könnte was Größeres sein. Dann was wir erwartet Hunde, okay. Also äh Cerberus heißen die ja. Aber die laufen einfach gleich schnell wie ich. Also wenn keiner vor mir ist, bin ich einfach gleich schnell. Wahrscheinlich gibt es wieder einen Schiefen, wenn ich alle Items in der Box habe, deswegen würde ich den Schlüssel mitnehmen, wenn ich eine Schiefen mache, aber naja. Ah lol. Äh, ja, Feuerlöscher, das war hier draußen, ne? Den kann ich nicht wirklich ausweichen, leider. Ich brauche sie. Ja, das ist safe, dass ich Benzin brauche dafür. Ich muss sie mit Benzin einschmeißen und dann kann ich sie anzünden. So, wir können den Aktenkoffer mal untersuchen. Mal gucken, ob ich rausfinde, wie der Ak aufgeht. Mehr sich für Vorteile, ne? TG01. Okay. Danke für Ihre Unterstützung und für die Wendung unseres Blocks. Diesmal haben wir unsere Fortschritte des wir angewendet an der ein einmaligen anti metall uh. Kein Leucht- äh, kein Metalldetektor und keine Röntgenerkennung. Karl Rettel, Leiter Forschungsplan. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ich weiß schon, dass du meinst, dass ich meine Fresse wieder reinmachen kann. Keine Sorge. Okay, das ist absolut keine Verzögerung, wenn du mir so schnell antwortest. Finde ich so gut. Ich dachte echt, ich habe mehr Stream Lag drin. Ich frage mich jetzt nur, was, wie, was ich kopieren kann. Ah, äh, die so ein bisschen weg, soweit. Ah, ja, logisch. Ja. Auch dafür. Ja, ich gucke gleich, dass es wieder reinkommt. Ich hab's schon, äh, schon verstanden so. <lacht> okay, ich muss dieses Adler-Symbol 3D drucken wahrscheinlich. Die Hunde waren zu erwarten. Ich dachte vielleicht.. Das ist so eine geile Cinematik gehabt wie Treppenlauf. Äh, und dann habe ich gedacht, so ja geil. Dann kommt da vielleicht ein geiles Monster, aber dann ist man nur Cerberus. Ich hasse die Cerberus. Wobei hier sind sie halt legit nicht so schnell wie du. Also ich kann davon laufen ausnahmsweise. Please deposit any metallic items you have. In the Security Box. Wer auch immer das eingesprochen hat, ist sicher mega stolz auf sich. Und ja, der Feuerlöscher ist safe auch. Das ist scheiß Farbband, ne? Ich will mal ich sag, jetzt. Ja, ich lege mein farbband ab. Ist okay, meine Lady. Na, ah, bitteschön. Also war mal kurz. Ich brauche dieses Metallabzeichen von hier. Ich muss zuerst einen Slot auswählen, dann was einfach kommt. Alles andere kriege ich wahrscheinlich später noch mal. Also wir legen jetzt. Ich untersuche. Ich habe gelernt. Resident Evil alles untersuchen. Okay. Dann benutze ich das jetzt. Das ist eigentlich ein ganz cooles Rätsel sogar. So. Ja, klar, logisch. Du kannst hier oder auf Twitch schreiben, das ist eigentlich mir egal. Twitch ist einfach eingeblendet, wenn ich den Chat aktiv habe. wie ich das nehm' logisch ja. so, also das war so klar Nein, voll in die Fresse gelaufen. Boah, Die Energie, die die umschmeißt. Ich liebe das. So, alles mitnehmen. Waffe. Waffe. Standard. Feuerlöscher ist leer. Ich nehme den mal mit, vielleicht können wir den ausfüllen. Wenn ich jetzt da reinlaufe, dann geht alles zu. Ich frage mich nur gerade. Ne, ich lasse die Zombies einfach da. Es ist okay. Weil, wenn ich sie töte und sie stehen wieder auf, dann habe ich ein Problem. Wenn ich sie stehen lasse, ist nicht so schlimm. Ich, ich bin gerade voll traumhaft, dass hier von Resi 1 noch in Nachhilfe war. Resi 2 und 3 haben das ja nicht gemacht, weil die Remakes besser sind. Aber. Ja, der Teil. Ich finde es nur schade, hier schmeißen die jetzt alle Jumpscares rein. Bei Resi 1 haben sie wirklich ein paar Fenster nie zerstört, ein Teil wurde zerstört. Es war zwar auch so, ja man sieht ein Fenster, das ist ein Zombie, wahrscheinlich geht es kaputt, aber man wusste es nie so genau, wann und wie und es war unerwartet. Und irgendwie Resi 2 und 3 oh, ups. Ja, okay. Ja, ich darf nicht mehr ansprechen. Ich muss ja im Inventar sagen, was ich benutzen will. gar nichts gut Diese seite komme ich nicht weiter ja das habe ich mir gedacht diese eine stufe da, ja da muss ich einfach extra da ist drin. Dankeschön. Okay, kann ich das jetzt kombinieren, dass ich nur ein Item brauche? Okay, schade, keine Erfolg. Ich habe jetzt halt einen Erfolg, und das ist so. Du hast das Spiel gestartet, GG. <lacht> ja, okay, fuck you. Solltest du eigentlich Basic Wissen haben? Scheiße. Resident 2 und 3 waren da groß, also die Remakes waren großzügiger mit. Guck mal, du bist so toll, du hast alles zum ersten Mal geschafft. So. Sie nimmt dich mal die Stufe, sie springt da durch, Alter. Also ich muss jetzt irgendwie springen. Ich bin jetzt weiter oder dass ich weitergekommen bin. Also nicht, dass es was Neues. Ich, ich spreche mal die Steine. Ab. Nicht, dass es einen Unterschied macht zu sonst, weil ich.. bei Sony was. Da unten ist irgendwas. Zum Nebel drin. Ja, das ist eine Feuer da. Lange wurde beschüttet, hier komme ich nicht weiter. Das ist nirgends, weiter. Doch, das ist die Treppe. Nee, warte mal, warte mal. Ich hab ne Idee. <lacht> Normalerweise kann ich da hochspringen. Ich habe gerade alle meine Kenntnisse noch aus Resi 1, weil 2 und 3 das Remake waren ganz anders. Yeah. Also Glück macht das die P der PC, ne? Ich hätte das allein nicht geschafft. Ist sie vorhin aber schneller gelaufen. <lacht> ne. Der hat da hinten noch auf Fliegenweg gezielt. Weißt du denn noch nicht? Ja, aber echt, die Treppen sind voll schlimm. Ist sehr sicher verschlossen, ich kann sie nicht öffnen. Ja, weil. keine Ahnung. Okay. Okay, wir gehen durch diese Tür. Ich wollte nicht durch. Kann ich sie von hier aus aufmachen? Ne, ne, du Liegen Bleiben. Ja, hm. würde ich jetzt auch sagen, Junge. Scheiß, Hund. Wenn ich jetzt random durch dieses Fenster klicke, dann, ne? dann ist nicht mehr gut. Da liegt eine Flasche. Das First Aid kit. <lacht> Okay. Ich habe noch keine Inventarbox gekriegt. Das wäre jetzt auch mal ganz schön. Im unteren Geschoss. Ich, kannst du nicht rufen? Nein, kannst du nicht. Ich frage mich trotzdem noch, wie Claire gefangen wurde, weil das...